spielt jeder von euch Minecraft? Ja. Ja. Okay, dann, dann müsst ihr diesen Meme verstehen, den ich gerade gemacht habe. Okay. Mein Hund bellt gerade Ball. Hallo. <lacht> oh. Can translate Meme in Türkisch. Und. Ja, ja. ich schon gut. Ich, ich hab mir Da passt wirklich ja. was Besseres zu. Ich konnte wenigstens ja, ich wirklich so viel Wichtiges. Ich ist das Beste, aber kann ein verdienen. Wer ja. den passen können, mein Hund? Wo mein leerer Gehirnzeln in der matte arbeiten. Ja. Junge, ich ja. hab auch einen Witz gemacht. Das ist funny. Ja, Jetzt kommt meins. Locker kommt jetzt meins. Ja, hm, Hallo? Ist okay. Nee. Äh, meh. Meh. Meh. Ich mag eigentlich Mathe meh. Ich habe Antwort gemacht. Okay, meins. Vielleicht auch, weil mein äh, Mathelehrer so gut ist. Könnte auch sein. Ja, meines. Finding the ja, jungle. Ist gut, das ist gut, das Spawning in the... A... Das ist richtig okay. Alle Minecraft-Spieler müssen das eigentlich wissen. Das, das ist ein Minecraft eigentlich. Hä? Ja. Du immer die, die guten aber ich die immer die Schlimmsten. Ich hab Minus, ja ich habe Minus. Ja. Yeah. Hey. Ich okay. es extra schlecht so. gemacht. Ich, der meine Mutter erklärt. Äh... Ja. Okay. Wenn okay, es gut ist, gut. dann weiß ich auch nicht. Was weiß ich, dass ich nicht Du kriegst hast. sogar mein Body. Ich brauch extra Punkte. Der meine Mutter erklärt muss dass... Uh, online spiele man nicht pausieren kann. Yes. Ja. <lacht> ich ich gucke guck jetzt. An <lacht> <der> <lacht> Serien, ich Du bist extra für Minuspunkte. Ja, Einfach das, nur schlecht. Das ist ein Curse-Bild. <lacht> ein Curse. Ich hab mich aufholt nie genau, dann euch. Du hättest sagen müssen, ja, ja. ich schaue eine Fernsehserie und an diesem Bild, meine Mom kommt rein. Ich hab's extra falsch gemacht. Neuer Lehrer, hi, Kind. Der ist, der ist geil, der ist geil. Ja. Also, der ist ganz okay. Also äh, ist das. Aber man wenn man das im elch passiert, dann ist das so Leben. Aber ich komme. Also, es ist gerade mir mal bekannt. Oh mein Gott, der groß, was? Was? Der Schwirrdings. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Nö. <lacht> also, ich also, ich will dir jetzt erklären. Oh, ja. Wenn, ich mehr, wenn man mir mehr Punkte als ein anderer mitbekommt, na, dann raste ich aus. Ich denke, ich soll die... Nee, machen. ich bin Minus. Ja, ich ja. bin Minus. Oh Gott, okay, mir ist nichts anderes Besseres äh, eingefallen. Meine ja, guck nur Meine Mutter im Online-Unterricht, die mir alle, alles vorsagt, <lacht> während die Kamera aus? Während die Kamera Das ist meins. Okay, leider, ich muss doch noch geben, weil... Ähm, halt, hm. ich hm. kann damit gar nicht reden. Gar nicht. Sorry Alter, okay, ich du? Sachen, wenn Sachen das ist, so ein, das ist so ein alter Meme, ich sag einfach meh. Es ist ein halt Fakt, aber es ist nicht so lustig daran. Es ist facts, das war's. Ja. Und es steht sogar unten. and it's a fact. So warte, nächster Meme, wer, wer hat den gemacht? <lacht> ah, everyone else in the chat. Du willst das nicht locht, verstehen, nur sieben und Chris äh, versteht das? Ja, Weil ich tue das ganze Zeit. Ich tue das ganze Zeit. Nein, Matt Mat hat niemand gesehen. Ja, Handela ja. Ist das, der ist der das. das ist Die sind richtig trash. Warte, was? Ich, oh meine oh Mathe arbeitet für die ganze Klasse. Äh, Klasse. Minuten, dass die mich Seid ihr alle gekommen, ne? Kann das sein? Das ist gut. Ja. Mir ist nichts anderes eingefallen. Oh. Das ist übelst gut. Ich okay damit habe ich es nicht erwartet was. ich kann mit Party hm. was, ich wüsste das gar nicht warum ist das schon zwei verschiedene Sprachen <lacht> ich kann mitkommen Party Deutsch und Englisch ist ja einer Kund, wenn Sana einen Trade Tra mit mir machen will und nicht umbringen, Für mich? Hat oh. den mich bringen? Da, das macht so viel Sinn, ich schwöre gerade, das macht so viel Sinn. Ich hab damit überhaupt mal ehrlich. angefangen. Ja, wird gut. Nächste, ich locker auf Marthi Fummel jetzt. Nein, das ja, ist von mein Lehrer eine Beleidigung. <lacht> Wartet mal kurz. Hm. Ist schon okay, krieg sogar ein Abo von mir, gerade so. Ja, Mann. Ja, komm, das kann machen. Vor allem, man schreibt einfach so bei Google Ritter, dann kommt das Bild. When you get sniped from another continent and uh, the sniper <lacht> spams uh, <lacht> GG easy. <lacht> oh, das ist so gut. Das ist mir nie passiert, aber ich habe sehr viele Streamer gesehen, denen das passiert sind. Ich habe noch kurz von Essen abgeholt. Ich esse die ganze Chip-Tüte. Ich will nur einen Chip essen. Der Der ist, ich ich es da. es ja, irgendwann. das ist gut, das ist gut. Gut. Ja, okay. Biff, äh, C, wie findest du den vorherigen Meme? Das war übrigens meins. Kennt ihr das? das ihr möchtet von euren Freund einen Chip nehmen. Da kommt euer bester Freund und sagt, kann ich einen Chip nehmen, dann nimmt er mehr. Na guck'n, was ist das? das ist meh. Äh, meh. Mäh. Ich <lacht> <lacht> so oh, bin einseitig echt. Ich bin einseitig echt. Oh, Junge! Mathe hier. Wenn Sahne macht... Äh. Junge, verdienst was tut mir leichte Grammatik? Du verdienst... Du verdienst mein Body dafür, wem es ist. Ist für mich. Ich bin wieder da! Scheiße. Jetzt kommt mein Tick. Oh Mann. Das ist eine Mutsch. Oh, das ist so gut. Das ist von mir. Das ist von mir. Oh, das ist perfekt. Das ist mal runterladen. Das ist einfach perfekt. Ja, runterladen. Danke, ne, dass die meinen der Witz ja. konsumiert. Ja. Ja, ich habe halt ein schräges Humor, ne? Ich ja, wollte sagen, du sagst die Mutter, und dann kommt die Mutter von dem anderen. Ah, ah, Junge. Ach so, ja, ich habe verstanden. Okay, abbaut. Nein, ich wollte Mess drücken, aber ich habe nicht Ich habe verstanden, dass ich mir abbaut. Man kann ja schreiben, Mr. Beast, Logan Paul, und dann... Tiffy, kann man eigentlich so schreiben. Ja, das, das macht Sinn aber Sie, ich wenn eine ist. Aufgabe an der Tafel rechnen muss und kein und nicht verkacken will ich hätte es so gemacht ja äh, Ach, so. ich wenn ich ausrechnen möchte wie viel Eisen ich für eine Rüstung brauche ja. <lacht> 40 50 ja irgendwo da äh, was? 27 oh, was? So nicht das von Tugra okay ein Ort in Afrika die nicht von Großbritannien erobert ist als Afrikaner, okay, ja. Ja, stimmt. Früher hat äh, Großbritannien tatsächlich in Afrika ein paar, äh, ein paar, äh, ja, Länder da gekonnt. Afrika ist der französisch, ja, ne? Ist Aber Französen Ich sehe wie sie und dran. <lacht> ja, macht Sinn, macht Sinn. <lacht> ja, abrutscht. So viel Ich bin immer so Sinn. eine Butler von Sahne. War das so gut, Der ja. Butler. Ja, genau. Butler. Äh, nächstes Meme. Schulmobbing im Jahr 2020. Ja. True, true, true. Ja. Ein Twitter. Das war Twitter. Ja, genau. Gut. Du schreibst ein Tweet. Ein Ganz Typ klar. sagt, das finde ich nicht gut. Erster Hate-Kommentar. <lacht> Nee, Tut mal das, das, das ist zu standard. Ich gemacht, weil ich keine Ideen hatte. Der Junge, macht doch so äh, was Mathe soll ich denn schreiben? Und dann da was soll ich, ich denn jetzt schreiben? Mach da oben um links so Arbeit, Mathe, Arbeit und unten rechts ich bin Mathe hm. Deutsch Junge. Junge, warum <lacht> kriege ich dieses Bild nie? Das einzige Bild, was ich nie gekriegt habe. Ich hatte genau das gleiche und habe bei dem einen Samen und bei dem anderen Steven. Dann hätte ich was bekommen. Gutes bekommen. <lacht> Glaube ich. Um, okay, ich, ich hab Mine schon wieder. Okay. Oh, uh, nur 10 Punkte. Und was? Come an! Ich mache ja auch mit Maus, ich hätte keinen Ich auch nicht. Ja, also mach ich. Das. Oh ja. das ist mega gut. Das ist eure so Leute weil ich wohne in Marksloon. Das glaube ich, das Beste. Jetzt das hast heißt du eins Chris? Hm? Ja, locker. Nein. Versteh ich okay. nicht. Hm, mäh, ich meine, es ist wahr, Kannst aber nicht lustig. Kannst du mich einmal bitten? Hm. Ich schon 10 Minuten ist. Ich schon 10 ja. Minuten? Nur 10 Minuten? Halt ich als Reflektor! Ich hab an 8 Runden an richtig großen Sport-Dings äh, laufen und dann hat mich jemand umgeschu äh, umgeschubst und jetzt tut mein Bein weh. Mein Knöchel. Ich hab einen Muskelkater wegen Wandattacken. <lacht> ja. Oh wow. Schwarze Humor! Ich mag Schwarzhumor. Humor! Wer hat es gemacht? Nicht. Ich mag schwarz zu massiv. Hier für diesmal abbauen. Ist halt eigentlich nicht schlecht eigentlich. Und, und, und, und. Ich bin nicht im Minus Jetzt was. Ich bin gar nicht dran. Ich bin nicht im Minus was. Okay, tschüss!